Guten Tag, geehrte Zuschauer. Lange gab es auf meinem Kanal keine Videos und eigentlich habe ich den Kanal schon dicht gemacht, aber ich kehre immer wieder zu YouTube zurück. Wenn man damit irgendwann mal angefangen hat, dann kann man sich nicht so leicht davon trennen. Und das macht mir eigentlich auch relativ viel Spaß, von Zeit zu Zeit irgendwas aus dem vedischen Wissen zu vermitteln. Und heute werden wir uns mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen, mit dem Thema Leid. Warum gibt es sehr viel Leid auf der Welt? Beziehungsweise, was heißt beschäftigen? Ich werde einfach diesen Begriff erklären. Ähm, es heißt ja immer, oh, die Menschen leiden, das Leben ist so schlimm. Und äh, warum das Ganze? Warum lässt Gott Leid zu? Nun, sowas hört man meistens von den Christen oder von den Moslems oder von den Juden. Also von den Vertretern der abrahamitischen Religionen. Gut, von den Juden eher weniger. Das Judentum ähm, hat etwas... Äh, etwas bessere Erklärungsmodelle für seine Schafe, die in die Synagoge gehen, als die anderen beiden abrahamitischen Religionen. Und äh, in Wirklichkeit ist das mit dem Leid alles einfach. Gott hat damit überhaupt nichts zu tun. Gott hat diese Welt auf eine bestimmte Weise erschaffen, mit bestimmten Gesetzen, die absolut gerecht sind. Und wenn der Mensch anfängt, gegen diese Gesetze zu verstoßen, und das ist insbesondere in der Kali-Yuga so, in der wir jetzt leben, dann fängt der Mensch an zu leiden. Also, was ist überhaupt Leid? Leid heißt auf Russisch Stradanie. In der Transliteration wird es auf folgende Weise geschrieben. Es besteht aus zwei Silben und einem Wort. Also, man, man könnte eigentlich sagen drei Silben, aber das ist keine Silbe, sondern ein ganzes Wort. Die Silbe St steht für Sto, was auf Deutsch übersetzt 100 bedeutet. Die Silbe Ra, das ist das ursprüngliche Licht Gottes, und die Silbe oder das angehängte Wort Danie, das ist eine gebeugte Form des Wortes Davanie, was auf Deutsch übersetzt Geben bedeutet. Leid ist also das hundertmalige Geben von Erleuchtung. Ganz einfach. Das heißt, wenn der Mensch gegen das Dharma, gegen die göttlichen Gesetze verstößt, dann leidet er, weil er in seinen Handlungen degeneriert. Im Laufe vieler, vieler Inkarnationen äh, begeht der Mensch oder Menschen als Kollektiv ähm, bestimmte oder trifft fehlerhafte Entscheidungen, entscheidet sich für falsche Religionen oder Weltanschauungen, führt eine falsche Lebensweise und dann leidet er. Und wenn er leidet, wenn er Schmerz erfährt, äh, dann fängt er an sich irgendwann mal zu fragen, Also irgendwas mache, dass, dass er irgendwas was, was Falsches macht in seinem Leben. Und dann, dann kommt er irgendwann zur Erleuchtung. Das heißt, er fängt an, sein Leben zu verändern, zum Besseren. Er fängt an, Karma zu praktizieren, also göttliche Gesetze zu achten. Ich nenne Ihnen ein einfaches Beispiel. Heute sehen wir die politische Lage oder generell die sozialpolitische Lage, insbesondere hier in Westeuropa. Westeuropa wird aktuell komplett ausgeraubt, und zwar von der Judenmafia, die den Europäern die Sklavenreligion Christentum aufgezwungen hat, irgendwann. Und die Wolken, die Druiden, die Kräuterfrauen, haben den Menschen, die damals angefangen haben zu degenerieren, gesagt, das Christentum ist eine verdammte Sklavenreligion. Aber die Menschen haben gesagt, nein, das Christentum ist keine sklaven Jesus hat gesagt, wenn wir an ihn glauben... Äh, dann werden wir irgendwann erlöst und kommen in den Himmel. Letzten Endes haben sie diese Philosophie, wenn man dir in die Fresse schlägt, dann halt die andere Wange hin. Wenn man dir dein oberes Hemd wegnehmen will, dann gib auch dein unteres Hemd. Komplett verinnerlicht und innerhalb vieler Inkarnationen, vieler Generationen, sind die Menschen degeneriert zu dummen, feigen Waschlappen. Und jetzt wird diese, werden diese dummen, feigen Waschlappen hier komplett ausgeraubt. Sogar feiger arabischer und afrikanischer und anderweitiger kulturfremder und fremdrassiger Schmarotzer Dreck kommt hierher und raubt hier aus, stiehlt, mordet, verkauft Drogen und hat nichts zu befürchten. Und die Menschen leiden. Und warum leiden sie? Weil sie sich eben irgendwann für eine gegen Gott gewandte Religion, gegen die Natur gewandte Religion entschieden haben. Oder kennen Sie, geehrte Zuschauer, in der Natur irgendwelche Tiere, beispielsweise Eichhörnchen, die sich gerne in die Fresse schlagen lassen? Nein, ich kenne keins. Kennen Sie vielleicht einen Waschbären, der sich gerne in die Fresse schlagen lässt? Auch nicht. Kennen Sie eventuell einen Tiger, der sich gerne in die Fresse schlagen lässt? Also ich würde mal einem Christen raten, nach Indien zu fahren, sich an einen Tiger ranzuschleichen, der gerade seine Mittagspause macht und ihm so richtig in die Fresse zu schlagen. Dann werden sie aber ganz schnell sehen, was der Tiger von dieser Sklavenreligion hält. Das war jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Und dieses, dieses ganze Leid kann erst dann aufhören, in die, für dieses Beispiel jetzt, wenn die Menschen endlich verstehen, dass diese verdammte Sklavenreligion namens Christentum den weißen Menschen nur schadet. Und dass es eine gegen Gott und gegen die Natur gerichtete Religion ist. Oder Philosophie oder wie auch immer diesen Scheiß bezeichnen kann. Ich nenne Ihnen ein weiteres Extrembeispiel. Das ist der Alkoholkonsum. Viele Menschen wissen, dass Alkohol schädlich ist. Und trotzdem konsumieren sie Alkohol. Ich erzähle seit mehr als zehn Jahren an allen möglichen Orten, allen möglichen Leuten, dass Alkohol schlecht ist. Aber trotzdem konsumieren sie das. Und nur die wenigsten Menschen verstehen das. Und die meisten konsumieren Alkohol. Und dementsprechend machen sie ihre eigenen Organe kaputt. Eins nach dem anderen. Als erstes leidet das Gehirn und danach alle anderen Organe. Das heißt, der Mensch verblödet zuerst. Und danach verliert er die Bauchspeicheldrüse. Das heißt, er bekommt Diabetes. Irgendwann verliert er die Milz. Irgendwann wird die Leber schwach. Und so weiter und so weiter. Das heißt, der Mensch führt eine degenerative Lebensweise und genau deswegen leidet er. Und wenn er irgendwann, irgendwann sich Gedanken macht, wenn er schon durch Dutzende Ärzte gegangen ist, dass vielleicht er irgendwas in diesem Leben falsch gemacht hat, dann fängt er an, auf Alkohol zu verzichten, eine gesunde, auf eine gesunde Ernährung umzusteigen. Gut, oft ist es dann schon zu spät, aber vielleicht im nächsten Leben, für das nächste Leben hat er das dann verstanden. Das heißt, wenn die Menschheit also durch Leid geht, dann wird sie erleuchtet. Und zwar das hundertmalige Geben von Erleuchtung. Jetzt gibt es natürlich unter den Menschen solche Masochisten, die jetzt sagen, oh, jetzt werde ich nur noch nach Leid suchen, um erleuchtet zu werden. Nein, so läuft das nicht. In den Veden heißt es, man muss sich vom Leid abstoßen und zur Freude hinstreben. Das ist eine richtige Lebensweise. Also man darf kein Masochist sein. Und in der fernöstlichen Kultur gibt es einen sehr guten Spruch dazu. Zwei Wege führen zur Unsterblichkeit. Der Weg der Weisheit und der Weg des Leidens. So einfach ist das. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.